Einen schönen guten Tag. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bilanz der Ostermärsche. An den Protesten der letzten Tage beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren etwa so viele Menschen wie im Vorjahr. Zentral sei die Forderung an die Bundesregierung gewesen, sich für Verhandlungen im Krieg gegen die Ukraine einzusetzen. Auch heute gibt es noch einige Demonstrationen. Habeck sieht Energieversorgung nach Atomausstieg gesichert. Die Lage sei im Griff durch hohe Gasspeicherfüllstände, die neuen Flüssigerdgasterminals und erneuerbare Energien, sagte der Bundeswirtschaftsminister der Funke Mediengruppe. Am kommenden Samstag werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Ukraine meldet getötete Zivilisten nach russischem Beschuss. Bei Angriffen über die Ostertage sind demnach mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Allein seit gestern habe das ukrainische Militär rund 60 russische Angriffe abgewehrt, so der Generalstab. China beendet dreitägiges Militärmanöver vor Taiwan. Das chinesische Ostkommando sprach von erfolgreichen Übungen. Die Armee hatte das Manöver als Reaktion auf den Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai in den USA vergangene Woche gestartet. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnigen Teil von China. Rettungsarbeiten in Marseille dauern an. Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt haben Einsatzkräfte inzwischen vier Tote aus den Trümmern geborgen. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern wird fortgesetzt. Die Behörden gehen davon aus, dass eine Gasexplosion den Einsturz verursacht hat. Und das Wetter. Morgen im Süden erst Regen, sonst mal Sonne, mal Wolken. Und vor allem im Norden und Osten Schauer und auch einzelne Gewitter bei 8 bis 16 Grad.